Eine politische Diskussion ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr wichtig. Ähm, ohne dabei zu vergessen, dass die Graswurzelbewegung Auslöser dieser politischen Diskussion war. Soll heißen, ich glaube tatsächlich, dass beides sehr, sehr wichtig ist. Die, ähm, die interne Netzkommunikation und, Kom und ähm, Verbreitung dieser Bewegung hat dazu geführt, dass ähm, es zu einer politischen Aufmerksamkeit kam. Das kann man am Beispiel NRW sehen. Hier hat es eine Anhörung im Landtag gegeben, die zu einem politischen Auftrag geführt hat, dass wirklich Unterrichtsmaterialien unter dem OER-Gedanken ähm, auffindbar gemacht ähm, werden und das im Auftrag des Landes. Also insofern müssen beide miteinander kommunizieren und tragen dazu bei, ähm, dass im Endergebnis Produkte herauskommen, die dann wiederum für die Lehrer, für die Hochschule, ähm, für die Schule von Nutzen sind.